Um mit Ihrem Smartphone oder Tablet E-Books bei der Stadtbibliothek ausleihen zu können, müssen Sie die Online-App auf Ihrem Gerät installieren. Dazu öffnen Sie Ihren App Store. Stellen Sie sicher, dass Sie Internetzugang haben. Wählen Sie den Reiter Apps aus. Tippen Sie Online in das Suchfeld ein. Wählen Sie die Online-App aus den Vorschlägen aus. Drücken Sie auf Installieren. Die Installation kann einen Moment dauern. Nachdem die App installiert wurde, können Sie sie hier öffnen. Erlauben Sie dem Gerät Medien zu speichern. Jetzt müssen Sie angeben, zu welcher Bibliothek Sie gehören. Geben Sie Gelsenkirchen ein und wählen Sie die Stadtbibliothek aus. Melden Sie sich jetzt mit der Nummer Ihres Bibliotheksausweises und Ihrem Geburtsdatum als Passwort an. In der Onleihe können Sie unter dem Reiter Meine Medien erkennen, welche Medien Sie ausgeliehen haben und welche Medien auf Ihrem Gerät geladen wurden. Zuletzt können Sie die online app an einem Ort Ihrer Wahl auf der Benutzeroberfläche platzieren.